In meiner Session geht es heute äh, um das ZFL-Lernportal mit dem Titel Schnell und ohne Ressourcen gewachsenes Lernportal. Ich habe das jetzt noch mal ein bisschen korrigiert mit wenig Ressourcen. Natürlich sind Ressourcen eingeflossen, aber wenig Ressourcen. Ähm, ich möchte einmal das Lernportal äh, zeigen, möchte einmal die Genese dahin ähm, kurz skizzieren und dann äh, zur Diskussion einladen, zu Weiteroptimierungsmöglichkeiten. Und auch zur strategischen Rolle von offenen Lernportalen. Äh, zunächst zu mir. Ähm, ich heiße Maggie Wiesmann, bin gerade erkältet, habe eigentlich eine andere Stimme. Äh, dafür Entschuldigung, ich hoffe, man kann sich trotzdem gut verstehen. Ich arbeite im ZfL der Universität zu Köln, dort genauer im Team Digitale Lehre. Ich ähm, habe auch lange in der Lehrerinnenfortbildung gearbeitet, dort im Schulnetzwerk. Wir haben äh, viele Fortbildungen gerade zu Corona-Zeiten ins Leben gerufen, zum hybriden digitalen Unterrichten. Ähm, bin Mitglied im äh, Universitätsverbund Digil und auch im Beirat von WLAN Online. Beide ähm, Projekte, sozusagen beide Portale haben mir ja auch hier eine Session gegeben äh, auf dem Barcamp. bin von Haus aus, aus ausgebildete Grundschullehrerin. Und bevor ich in die Uni kam, habe ich lange in der freien Wirtschaft gearbeitet, 15 Jahre lang dort im E-Learning-Bereich und bin eigentlich durch die Tätigkeit im ZFL erst mit OER in Berührung gekommen, Gott sei Dank. Und jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, daraus wieder wegzugehen. Also von daher, dieser Wechsel hat sich schon mal gelohnt. Ich komme aus der digitalen Lehre, aus dem E-Learning-Bereich. Deswegen war meine ähm, Tätigkeit äh, im ZFL hauptsächlich dahingehend, dass ich digitale Angebote natürlich für unsere Lehramtsstudierenden. Ähm, wir haben 15.000 an der Uni Köln, ähm, die bei uns Lehramt studieren. Das ist das größte lehrerbildende Institut. Ähm, wir nutzen Elias äh, als Lernplattform für alle Seminare und stellen dort äh, Lernmaterialien zur Verfügung. Ähm, als ich angefangen habe, gab es Elias und es gab ein Autorentool namens Adobe Captivate. Ich weiß nicht, ob das Teilnehmenden hier etwas sagt. Ist ein kostenpflichtiges Tool von Adobe, wie der Name schon sagt, wo man auf jeden Fall Vorkenntnisse braucht, um dieses Tool anwenden zu können. Und ich habe mal drunter schon geschrieben, wenig kreativer Freiraum, OER, ein Fragezeichen. Weil es ist ein kostenpflichtiges Tool, es kommt eine Datei heraus, die man nicht bearbeiten kann. Von daher äh, im Sinne von OER äh, schwierig. Ähm, wir haben alle Materialien, die wir entwickelt haben, in unsere Lernplattform Elias eingebunden. Dabei schon so ein bisschen versucht, das ein bisschen attraktiver zu machen. Wir haben Kacheln gebildet. Wie man hier sieht an den kleinen Screenshots, ist das aber ähm, nicht wirklich. Wunderschön und sexy, würde ich mal sagen. Ähm, die unter Seminarbausteinen verbinden sich dann wieder andere Kacheln, sodass man auch relativ viel äh, klicken muss. Ähm, ich habe hier nochmal ein anderes Beispiel mitgebracht, äh, wie das vorher in Elias aussah. Man kann einen Screencast, man kann natürlich Videos alles einbenden, man kann PDFs einbinden etc., so sodass man alle Materialien zur Verfügung gestellt bekommt. Allerdings äh, für uns damals. Äh, nicht genügsam auf eine äh, schöne, äh, nutzerfreundliche Art und Weise, ähm, sodass wir angefangen haben, neues Lernportal zu bauen. Dieser Screenshot zeigt aber zunächst einmal die Umsetzung in Capti-Welt, ähm, die wir anfänglich hatten. Wir haben äh, dann gesagt, okay, äh, wir müssen in Richtung OER anders denken. Wir brauchen eine Datei, die man bearbeiten kann. Und haben dann äh, Ilias genutzt, um damit äh, Lernmodule zu erstellen. Das Rechte ist jetzt ein Beispiel aus Elias zur Umsetzung von Lernmodulen. Ging schon ein bisschen mehr in die Richtung, aber ähm, sprach auf jeden Fall auch noch nicht dem, wie wir ähm, arbeiten wollten. Und äh, haben uns deswegen 2019 mit Hochdruck auf den Weg gemacht und haben eine offene Bildungsplattform äh, geschaffen, wo wir WordPress genutzt haben und das Plugin LearnPress um Lernmodule zu erstellen. Ich habe von beiden einen Screenshot mitgebracht. Auf der linken Seite sieht man unsere Angebote, die wir geschaffen haben. Wir haben Online-Kurse im Angebot und Lernmodule. Das ist jetzt leider überdeckt von einem anderen Screenshot. Die haben wir unterschiedlichen Kategorien, Collections zugeordnet, Themensammlungen, sodass man sich dort zurechtfinden kann. Dieser Screenshot hier oben zeigt jetzt ein ähm, Bild aus äh, einem Lernmodul mit der klassischen Navigation auf der linken äh, Seite, mit einer Navigation zu den einzelnen Seiten, mit integrierten NAR5P-Elementen und Zusatzfunktionen im oberen Bereich. Ähm, um so ein bisschen Zahlen äh, daran zu bringen, äh, was unser Angebot bisher ausmacht, wir haben äh, neun Online-Kurse äh, bereitgestellt. Das sind äh, umfangreichere Kurse, die auch eine Benutzerführung, eine zeitliche Stringenz drin haben. Ähm, das sind äh, mittlerweile äh, neun, die ungefähr zwei bis fünf Stunden lang sind. Wir haben 110 Lernmodule online, wobei äh, viele weitere äh, in Arbeit sind. Wir haben interne äh, Inhalte dort verankert, wie zum Beispiel ein Quest für neue Mitarbeiter, die im ZFL äh, anfangen, äh, die spielerisch daran geführt werden, um äh, auch so ein bisschen innovative Lernformate für uns auszuprobieren, haben wir da den Game-Based Learning-Ansatz gewählt und haben so ein Spiel generiert. Ähm, wir machen das ganz viel, indem wir es erstmal intern ausprobieren und dann äh, auch die innovativen Lernformate ähm, in die Welt streuen sozusagen. Wir haben unterschiedliche Angebote aus dem ZFL für unsere Lernstudierenden, wie den School Guide für äh, Studierende, die ins Ausland gehen möchten und sich da über Partnerschulen integrieren möchten, ist mit h äh, umgesetzt. Wir haben einen Blog äh, mit E-Teaching-Impulsen. Ähm, das sind Unterrichtsplanungen von Lehrkräften ähm, mit dem dazugehörigen Material, ähm, die wir äh, dort bereitgestellt haben, die alle OER. Äh, lizenziert sind und die von uns äh, gecheckt sind, dass es auch wirklich OER-Material ist. Ähm, das ganze, dieser Blog ist entstanden im Zuge der äh, einer Lehrerfortbildung, wo wir einen umfangreichen Online-Kurs erstellt haben zum Thema E-Teaching. Ähm, das letzte, was wir noch integriert haben, ist ein umfangreiches Wiki für äh, die Umsetzung von Online-Kursen Online und Lernmodulen äh, bei uns im Portal weil nicht nur wir, die 110 Lernmodule, die wir bisher online äh, haben, erstellt haben, sondern auch äh, Lernstudierende und ausgebildete Lehrkräfte, die wir mit dem Wiki, mit dieser Anleitung ins Boot holen, ähm, sodass wir jetzt schon wissen, dass es intuitiv ganz gut bedienbar ist, weil äh, schon diverse äh, Lernmodule dadurch entstanden sind. Ähm, das sind mal hier im unteren Bereich, hat sich jetzt was getan auf dem äh, Bild. Ups. War ich zu schnell. Entschuldigung. Ähm, die Zugriffszahlen. Ähm, heute ist leider letzte Woche gewesen, als ich die Präsentation erstellt habe. Äh, gesamt haben wir eine Million äh, Zugriffe auf unsere ähm, Seite, ähm, womit wir ganz zufrieden sind. Wir haben natürlich zu Seminarbeginn äh, zu Tagungen, wo wir zum Beispiel unser Portal vorstellen wie heute, haben wir dann höhere Zugriffszahlen. Ähm, aber so ähm, im groben Verlauf ähm, sieht man hier in dem Screenshot ganz gut. Ähm, das ist jetzt ein Beispiel aus einem Online-Kurs, ähm, und zwar zu einem Praktikum. Also unsere Lernstudierenden die gehen an Schulen ähm, oder in Betriebe ähm, zu Praktika, die sie absolvieren und werden in der äh, Uni äh, dabei betreut. Ähm, in diesem Online-Kurs haben sie jetzt eine Möglichkeit, dass Sie über die ganze Praktikumsphase hinweg alle Aufgaben, alle Informationen zu den einzelnen Seiten, also zu vor dem Praktikum, während des Praktikums und nach dem Praktikum hier beisammen haben. Wenn man jetzt nochmal zurückdenkt an den Anfang der Präsentation zu Elias, da haben wir Kacheln gehabt, wo wir alle Informationen unterbringen mussten. Das war schwer genug, die in Kacheln in übersichtlicher Form hinzukriegen. Und wir sind eigentlich schon ganz glücklich damit, dass wir es jetzt so geschaffen haben, dass es ähm, auf einen Blick in einer Internetseite, die auch interaktiv ist, wo man navigieren kann, dass hier zum Beispiel ist ein interaktiver Seminarplan, wo man direkt zu den Portfolioaufgaben beispielsweise aus der Vorbereitungsphase vom Praktikum äh, direkt drin reinspringen kann. Ähm, die Präsentation liegt auch in der Dokumentation vom Barcamp äh, liegt sie bereit und am Ende stelle ich nochmal einen Link zusammen, wo man auch die Präsentation abrufen kann. Jetzt nochmal zusammengefasst so also die wichtigsten Fakten als Überleitung in die Diskussionsphase. Wir verwalten in der AG Digitalen Lehre, das ist die Abkürzung davon, von unserem Bereich, das Lernportal selbst. Heißt, ich habe gesagt, keine oder wenig Ressourcen. Wir haben einen studentischen Kollegen, der neun Stunden in der Woche ähm, äh, die IT-Programmierung, die Updates, dieses äh, Hosting, ähm, die Style-Programmierung etc. macht. Sonst äh, sind wir Mediendidaktiker im Haus, haben eine Grafikerin äh, bei uns angesiedelt. Wir setzen einen hohen Fokus auf äh, die Qualitätssicherung. Ähm, wir haben im ähm, DIGIL-Verbund ein Qualitätsverfahren, ein aufwendiges, ausgearbeitet, was auch dort einsehbar ist, was unter anderem studentische Fokusgruppen beinhaltet. Also unsere Lernmodule werden durch studentische Fokusgruppen begutachtet und danach weitergebildet. Wir haben Kriterien aufgestellt, die unsere Lehrmaterialien erfüllen müssen. Die sind auch an die äh, externen Autoren sozusagen weitergegeben. Wir führen UX-Testings durch. Äh, wir haben umfangreiche Vorlagen und Anleitungen geschrieben für externe Autoren, die man natürlich auch immer wieder anpassen muss, weil unser System ist im Fluss, wird immer wieder weiterentwickelt. Ähm, LearnPress als Plugin, was wir nutzen, um die Lernmodule umzusetzen, macht uns aber immer größere Probleme. Wir äh, sehr update-anfällig, ähm, weil äh, es viele Updates gibt, die auch nicht unbedingt in unsere Richtung gehen, äh, die den OER-Gedanken nicht unbedingt immer weitertragen, sondern in die Bezahlrichtung gehen. Was bei uns den Aufwand verursacht hat, dass wir ähm, es immer weiter anpassen müssen, damit man sich nicht einloggen muss, damit man sich nicht äh, äh, in Bezahlmechanismen einschreiben muss. Dadurch haben wir viele Umgehungslösungen geschaffen, die uns jetzt ein bisschen auf die Füße fallen. Das ist schon mal die Überleitung zu einem Diskussionspunkt zur Weiteroptimierung, die ich gerne gleich machen würde. Wir haben viele Skriptumgehungslösungen geschaffen mit JavaScript, CSS, was aber so ein bisschen aus der Hüfte herausgeschossen war, sage ich jetzt mal. Dieses Bugfixen, äh, Anfragen, äh, das kostet natürlich für, um, bei uns auch viele Ressourcen, die wir lieber eine langfristige Lösung setzen, so dass wir äh, seit einem halben Jahr circa daran sind, unser System äh, neu aufzubauen, was ganz gut ist, weil wir eine neue äh, neue Organisation im IT-Bereich haben, dadurch auch äh, mehr Unterstützung haben in dem Bereich. Wir äh, sind gerade dabei, Learnpress aufzurollen, dass wir ein schalt haben, wo alle Anpassungsstyles von uns enthalten sind, dass wir unsere Metadaten an Metadatenstandards noch stärker anpassen, haben wir natürlich, aber äh, da noch stärker äh, dabei sind, das daran anzupassen, dass wir unseren kompletten Code äh, auch offen äh, bereitstellen in GitHub. Dass wir schnellere Updates fahren können, insgesamt ein schnelleres System haben, datensicherer äh, werden dadurch, dass wir ähm, halt die Updates äh, sehr schnell von unseren Plugins dann vornehmen können. Äh, wir nehmen das als Ausgangspunkt, um das System sukzessive weiterzuentwickeln. Dabei liegt bei uns der Schwerpunkt darauf, dass wir ein intuitiveres, schmaleres Front- und Backend ähm, haben für Autoren, dass wir. Ähm, ein What-you-see-is-what-you-get-Editor noch stärker umsetzen, als wir es jetzt schon der Fall haben. Und dass wir Kriterien zur automatischen Überprüfung für unsere Autoren bereitstellen. Wir haben einen umfangreichen QS-Katalog, wir haben einen Kriterienkatalog, den wir anwenden, der aber bisher nur in Wiki geschrieben ist. Äh, schön wäre, und darin arbeiten wir, dass der auch für die Autoren äh, sichtbar ist als Checkliste, sodass dort genau geprüft werden kann. Das Bild, was ich hier verwendet habe, ist CC by SA. Das äh, ist sozusagen ähm, abgecheckt und geprüft, sodass man dort ähm, die Übersicht hat. Ähm, in Sachen Medienorganisationen sind wir an der Verbesserung äh, interessiert, damit die Bilder, äh, die verwendet werden, auch schneller ähm, auffindbar sind. All das hat zum Ziel, dass wir uns auch stärker in etablierte OER-Portale einklinken können mit unseren Angeboten. Ich habe mal ein paar davon aufgezählt, bei denen wir durch angepasste Metadatenstandards etc. dann unsere Lernangebote noch viel stärker sichtbar machen können.